Legen Sie einen Müllsack auf eine ebene Oberfläche. Platzieren Sie Ihr Kunstwerk auf die vorgesehenen Ständer. Stellen Sie sicher, dass es gerade liegt. Um festzustellen, wie viel Art Resen Sie benötigen, verwenden Sie unseren Harzdeckungsrechner auf art-resen.com. Manche Benutzer erwärmen das Harz und den Härter in einem Wasserbad, um die Luftblasen beim Abmessen zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Harz oder Härter gelangt, da es sonst trübe wird. Nachdem Sie Ihre Handschuhe angezogen haben, gießen Sie genau die gleiche Menge Harz und Härter in einen Mischbehälter. Denken Sie daran, die Flaschen wieder mit dem richtigen Deckel zu verschließen. Schwarz gehört zum Harz und Weiß zum Härter. Mischen Sie Ihr Harz und Härtergemisch für mindestens 3 Minuten.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 Die Verarbeitungszeit verringert sich, falls die Temperatur der Mischung etwas höher ist als Ihre Zimmertemperatur. Gießen und verteilen Sie nun das Art nach Belieben. Falls Sie das ganze Kunstwerk beschichten möchten, dann sollten Sie in der Mitte anfangen. Verwenden Sie eine Spachtel, um die Mischung zu verteilen. Sie können auch eine Einwegbürste verwenden, falls Sie nur gewisse Stellen Ihres Kunstwerks verschönern möchten. Die Seiten können Sie mit Ihrer Einwegbürste oder Ihrer Hand bestreichen oder führen Sie das Gemisch ganz vorsichtig mit der Spachtel nach außen. Nach dem Verteilen des a werden Luftblasen an die Oberfläche steigen. Sie können diese mit Hilfe Ihres Butangasbrenners beseitigen. Der Abstand zur Oberfläche sollte ein paar Zentimeter betragen. Des Weiteren sollten Sie den Brenner in ständiger Bewegung halten, so als ob Sie Ihre Kleidung bügeln würden. Staubartikel oder Haare können Sie ganz einfach mit einem Zahnstocher entfernen.